Wenn ich momentan an an der Hochschule wäre, dann, dann hätte ich auch Angst Sozusagen, dass ich da dass mir die Fälle davon schwimmen im Sinne der Studierenden, die sich anderswo ihre Bildung suchen Es überrascht uns vielleicht, weil wir lernen als sowas. Weil wir ein Bild vom Lernen haben, das irgendwie anstrengend ist, das in stickigen Hörsälen stattfindet oder, oder in, in grauen Klassenzimmern, aber Lernen ähm, ist zum Glück viel mehr als das. Und, das äh, und wir werden irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, ho, oh. Ja, da findet ja überall Lernen statt, da findet ja überall Bildung statt. Es wird ja schon ein bisschen gemunkelt oder kritisiert, dass das Wikipedia langsam sozusagen ähm, den, den Zenit überschritten hat und, und also wo man kann sagen könnte, das Vorzeigeprojekt, was was was ähm, uneigennütziges Content-Sharing von auf hohem Niveau sozusagen angeht, dass dass das sozusagen auf dem äh, auf dem Rückzug ist. Ähm, aber das heißt für mich nur, dass Platz ist für was Neues, für den nächsten Schritt. Ähm, ich würde auch die, also die, die klassischen YouTuber schon dazu zählen, was die halt machen, ist, was zu teilen, was ihnen selbst wichtig ist. Das ist jetzt momentan erstmal sozusagen in, in der Freizeit, also im Freizeitgebiet passiert, ist ja nicht, nicht tragisch. Das kann sich ja noch ausweiten. Was passieren wird, ist, dass die, dass die Hochschulen unter einen, einen enormen Druck geraten. Weil sie, als, also, weil sie als Lerninstitution, die ähm, zu einem bestimmten Abschluss ähm, führen, die einen bestimmten Beruf garantieren, ähm, enorm unter Druck geraten von ähm, anderen Akteuren, die das vielleicht besser können, ähm, sei es MOOCs, sei es Arbeitgeber, die schaffen, ihre, ihren eigenen, ihre, ihre eigene Berufsausbildung sozusagen online zur Verfügung zu stellen. Ähm, mh. Gleichzeitig haben natürlich auch zum Glück Universitäten ein Selbstverständnis, was über dieses ähm, zweckgerichtete Lernen hinausgeht. Und schön wäre es, wenn, wenn sie es schaffen, ähm, beides zu bewahren, sozusagen, äh, sowohl was, was, was das zweckorientierte Lernen angeht, als auch was das freie, ähm, forschende Lernen angeht, ähm, ihren Platz zu behalten. Das gelingt. Ihnen nur, wenn sie ein, ein gutes Angebot geben. Ich, ich habe ja selbst auch, also ich habe ja auch nur meine eigene Hochschulerfahrung und was ich sehe, also man könnte fast sagen, ich habe so ich, ich erlebe jeden Tag so einen, fast schon den, ähm, den Premium-Standard, wenn ich äh, Seminare besuche, in denen man zu zehn, mit zehn oder 20 Leuten äh, mit einem Dozenten sprechen kann. Ähm, und selbst da merke ich, dass, dass sich beide sozusagen Geister vermischen, also der, der Schulgeist von ich muss mein, sozusagen mein, mein Fach hier ähm, studieren, meine Prüfungsleistung erbringen, mit dem forschenden Geist. Und ich hoffe, dass sich die Angebote so verändern, dass das auch den Lernenden klar wird, okay, Universität ist ein Ort, an dem ich diesen Forschungsgeist entwickeln kann. Was das, ich sag mal, das nicht so zweckorientierte, das das freie Lernen, das das Lernen aus Neugierde angeht, auch da glaube ich, dass, ähm, dass man mh, noch andere, also so schönere Lernerlebnisse schaffen kann, weil die Lernerlebnisse, die wir momentan haben, noch so ganz stark von dieser, von dieser, von dieser Schule also des das 19. Jahrhunderts geprägt ist, sozusagen. Ähm, Dass das, das Passive, ähm, das, oh, ich habe jetzt was Schwieriges und da muss ich mich durchbeißen. Ähm, und wenn ich das nicht, also wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich zu schlecht. Ähm, nein, vielleicht wurde es nur einfach falsch dargebracht, sozusagen. Und da hoffe ich durch also dass sich durch dieses interaktive ich bin Teil dessen was hier, was hier passiert ähm, da irgendwie ein schöneres Lernerlebnis ergibt Bildungshintergrund ist natürlich eine, eine spannende Frage weil es dann ja wieder um Barrieren geht also ähm, etabliert sich auch also kopiert sich ähm, im Internet äh, eine gleiche, also eine Bildungselite mit einem gewissen Dünkel sozusagen die wieder ähm, nicht mehr physisch, sondern eben ähm, sozial ihre Barrieren aufbaut und sagt, okay, wir haben hier eine gewisse Sprache ähm, oder eine gewisse Art und Weise zu forschen, zu kommunizieren. Da gehört gehörst du nicht dazu, wenn du diese, diese ähm, Codes nicht kennst. Das, wär natürlich, ähm, das wäre natürlich ein, ein, ein ähm, Stein, der da im Weg liegt. Aber ich glaube, auch da werden sich dann wieder Wege drum herum bahnen, weil das auf lange Sicht sozusagen vielleicht auch nicht zu halten ist.